Unser Studiogast Bruno Adam Wolf von der Piratenpartei hat sich inzwischen im Studio wieder eingefunden. Erstmal Bruno Adam Wolf, grüß dich. Hallo Chris Carlsen, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern, auch wenn der Anlass leider so ein sehr trauriger ist. Und zwar geht es uns hier und heute darum, dass das Little Home, das schon länger Gegenstand von Kontroversen der Stadt war, von Erika Heine, einer ehemaligen Obdachtlosen, inzwischen gestern von der Stadt, wie angekündigt, geräumt worden ist. Und du bist denn ja auch so politisch unterwegs, du bist ja im Stadtrat mandatiert und der Regionsversammlung. Ich wollte ganz gern deine Einschätzung hören. Wie ist das Ganze, wie ist dieser Vorgang insgesamt einzuordnen und zu bewerten? Also als erstes, ich bin Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl diesen Monat, am Ende des Monats. Mein zentrales Thema ist Obdachlosigkeit. Dazu habe ich natürlich dann gerade hier in diesem Zusammenhang einiges zu sagen. Ich kenne die Dame sehr gut. Ich war öfters mit ihr unterwegs. Das ist ja ein Mensch, äh, der sich sehr gut artikulieren kann, sehr klaren Kopf hat. Die hat in ihrem kleinen Little Home gewohnt und sich da sehr, sehr wohl gefühlt und wollte da auf keinen Fall raus. Sie stand... Äh, am Rande eines Kirchengeländes im Grün, das für drei Monate im letzten Dezember genehmigt wurde, dann nochmal verlängert um drei Monate und seitdem sollte sie da weg. Dann wurde ihr Little Home einfach ohne Einverständnis vom Kirchengelände einfach davor auf die Straße gestellt, auf den Parkplatz. Eine ganz enge, kleine Seitenstraße hier im Süden Hannovers, wo sie eigentlich niemanden gestört hat. Es war sehr, sehr ruhig, da fährt kaum jemand lang, es ist grün drumherum und auch da hat sie sich noch sehr, sehr wohl gefühlt. So, Jetzt kam die Stadt ins Spiel. Dadurch, dass äh, dieses Little Home zwar kleiner ist als jedes Auto und jeder Anhänger, aber keinen TÜV besitzt und keine Zulassung für den Straßenverkehr, stellte äh, dieses kleine Häuschen eine Gefahr für die Bewohnerin und die Umgebung dar, laut Stadt Hannover. Und da fing das Problem an. Denn es war keineswegs eine Gefahr für sie und auch nicht für die Umgebung, die sie eigentlich sehr gern da gehabt hat. Die ist mit den Nachbarn sehr gut klargekommen. gekommen. ist ein sehr ruhiger, sehr besonnener Mensch, also weder Alkoholikerin noch randaliert sie. Also einfach ein Mensch, der halt äh, über die Jahre in eine Situation gekommen ist, wo es nicht mehr anders ging, wo sie einfach auf der Straße gelandet ist und nach vielen Jahren diesen kleinen Platz gefunden hat, den sie zu Hause nennt. Und die ihr die Sicherheit gibt oder gab, äh, zu agieren, sich zu artikulieren und das war ihre kleine Schale, die für sie ungeheuer wichtig war. So, nun ist es passiert, nach vielem hin und her, nach vielen Versuchen dieses Häuschen wegzuschaffen, dass es gestern im Zusammenwirken mit der Polizei und der Stadt und auch mit dem Verein Little Home, leider muss man sagen, dazu gekommen ist, dass dieses Haus weggeschafft wurde und zwar in die Obhut der Stadt, das wurde erstmal eingelagert. Jetzt wo Erika jetzt steckt, ist leider nicht zu eruieren. Sie ist wieder auf der Straße. Ich weiß nicht, was mit ihr ist und das ist auch das, glaube ich, größte Problem, das wir haben. Wir müssen sie unbedingt erreichen und sehen, wie ihr Leben weitergeht. Wir wissen natürlich, weil wir ja auch so in dieser Sendung schon mal mit ihr gesprochen haben, dass sie völlig zu Recht eine erhebliche Abneigung gegen den Gedanken hat einen der Notschlafplätze der Stadt anzunehmen oder so in einem Mehrbettzimmer in einem sogenannten Obdachlosen Asyl. Äh, zu sein, weil, wie sie dann ja so also sehr dramatisch geschildert hat, die Lebensumstände und Bedingungen da so also extrem menschenunwürdig sind, eigentlich so also für einen einigermaßen sensiblen Menschen sehr schwer zu ertragen. Vor diesem Hintergrund verwundert ein klein wenig die Position der städtischen Politik, dass auch Little Holmes ein menschenunwürdiges Dasein darstellen. Äh, gleichwohl wird ja auch nichts besser, Besseres von der Stadt angeboten. Wie schätzt du diese Situation ein? Ja, wir haben ja ein Grundgesetz. In diesem Grundgesetz haben wir einen ganz tollen Satz stehen. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, wie definiert sich diese Würde? Ich glaube, dass diese Würde sehr individuell charakterisiert ist. Für äh, Erika bedeutet die Würde ein eigenständiges Leben in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Umgebung ihrer kleinen Nussschale, die sie geschenkt bekommen hat, die also ihres ist, das einzige, was sie ihr eigen genannt hat bis jetzt. Und ähm, ja, und zusätzlich bedeutet es, das, dass der Mensch, der in sowas wohnt und auf der Straße, ist auch gefragt werden möchte und muss, wie seine Bedürfnisse sind. Was möchte dieser Mensch eigentlich? Also Viele Politiker, äh, auch die Stadtverwaltung generell oder auch die Betreuer und Sozialarbeiter haben ja eine sehr konkrete Idee, was man mit diesen Menschen jetzt unter Anführungszeichen machen soll. Äh, städtische Unterkünfte, Obdachlosenunterkünfte und ähnliches, die, wie du eben gesagt hast, äh, zum Teil wirklich menschenunwürdige Bedingungen bieten und unter anderem im Winter bei der größten Kälte tagsüber auch geschlossen sind, wie man sehr oft äh, nicht weiß. Also viele Leute, die argumentieren zu diesem Thema, wissen das einfach nicht so Man er kann auch tagsüber erfrieren, wenn es Minusgrade hat. Also nicht nur nachts, nur mal so. Ähm, die zentrale, der zentrale Punkt für mich ist, dass die Würde dieses Menschen dann respektiert ist, wenn ihre Wünsche gehört werden und wenn nicht nur gehört werden sondern wenn auch darauf eingegangen wird. Und das ist in diesem Fall absolut nicht passiert. Ich war letzte Woche beim ersten Räumungsversuch da. Da haben wir dann den Kontaktbereichsbeamten aus dem Viertel gerufen, der dazu kam und der Erika sehr schützt und der ein sehr warmherziger und toller Mensch ist und alles versucht hat, um äh, dem gerecht zu werden, was sie braucht. und ähm, da haben wir es nochmal verhindern können. Das heißt, das Ganze ist nochmal eine Woche, zehn Tage verschoben worden. Da war ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Landesvorstand, ganz grob von der Piratenpartei da und noch ein paar Leuten. Und es ist tatsächlich so gewesen, auch dadurch, dass ein Fernsehteam dabei war von H1, dass äh, der Versuch dann unterlassen worden ist. Letztendlich ist es jetzt aber doch dazu gekommen. Ich war leider gestern nicht da, sonst hätte ich noch vielleicht mitbekommen, was äh, mit Erika selber passiert ist. Und wir müssen jetzt nur gucken. Und Erika ist halt ein Beispiel. Sie ist nicht die Einzige, der es so geht. Wir haben zurzeit äh, in Hannover bei der Diakonie, die ja zuständig ist, auch äh, rechtlich, 8000 Anmeldungen. Diese Anmeldungen bedeuten, dass ein Mensch, der obdachlos ist, keine Meldeadresse hat. Und um eine zu bekommen, kann er zur Diakonie gehen, wo ihm damit weitergeholfen wird, damit er erste Schritte in Richtung auf eine Resozialisierung anfangen kann. Also wir haben zurzeit 8000 Menschen, die bei der Diakonie gemeldet sind. Das bedeutet 8000 Menschen, die kein Obdach haben, die kein Zuhause haben. Dazu haben wir noch eine ganz große Zahl und eine Dunkelziffer an Menschen, die wohnungslos sind aber nicht in der Statistik als obdachlos auftauchen, weil sie noch rumwohnen, wie man das so schön nennt. Also ein paar Wochen bei einer Schwester, ein paar Wochen bei Freunden. Ähm, Trennungsleichen, wie ich das immer ganz gerne nenne, also Menschen, die ausgezogen sind aus der Familie, weil es nicht mehr ging und die dann auch keine Wohnung finden, auch psychisch nicht in der Lage sind, ihr Leben erstmal wieder auf die Reihe zu kriegen. Die wohnen bei einem Freund, bei einer Freundin, bei Eltern nochmal, bei Geschwistern und das geht eine gewisse Zeit und wenn diese Menschen die Spur dann nicht mehr kriegen, wenn sie es nicht schaffen, psychisch wieder in einen Zustand zu geraten, äh, um Bürokratie hinzukriegen, um ihre, ihre Arbeitsstelle zu behalten, die oft dann auch dabei verloren geht, dann ist die nächste, die nächste Stelle, also der, die nächste Stufe ist die Straße und dann haben wir wieder mehr Menschen auf der Straße. Dazu kommt zurzeit noch ein ganz entschieden schwieriger Punkt, dass die Wohnungssituation generell in Hannover, wie in allen deutschen Großstädten, immer schneller, immer komplizierter und immer schwieriger wird. Also Wohnungen werden ausge aufgekauft, Häuser werden aufgekauft von Spekulanten, also sogenannte Investoren, die dann saniert werden, die Leute werden rausgeklagt, es wird auf Eigenbedarf äh, geklagt, es gibt Gentrifizierung nach wie vor in allen Stadtteilen, es entstehen mehr und mehr Airbnb-Wohnungen, also Wohnungen, die nur für die temporäre Vermietung freigehalten werden und nicht frei vermietet Managerwohnungen hier in Hannover ein Riesenproblem, weil gerade der VW-Konzern immer wieder Menschen hat aus Südamerika oder aus Spanien, die hierher kommen und hier trainiert werden und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr hier wohnen und dann in sogenannten Betriebswohnungen bzw. extra angemieteten Managerwohnungen wohnen, die dann halt für 70, 80 Quadratmeter auch 2.000 Euro im Monat kosten. Das sieht natürlich die Nachbarschaft, auch die entsprechenden Besitzer der Blöcke oder Häuser in der Nachbarschaft. Und auch die rufen dann ganz gern mal VWR. an, ich hätte da eine Wohnung, wo gerade jemand rausgeht, braucht ihr die? Also auch da geht wieder Wohnraum äh, verloren, der halt ins temporäre Vermieten mündet. Und das geht dem großen Markt dann verloren. Dazu wird viel zu wenig gebaut in Hannover. Die Stadt selber baut so gut wie gar nicht. Wir haben ja eine städtische Wohnbaugesellschaft Hannover deren Stammkapital viel zu niedrig ist, um dem Bedarf gerecht zu werden. Die Hannover baut nicht selber, so wie es Wien tut zum Beispiel. Also unsere Stadt hier müsste da eine ganze Menge aufholen und den Kontroll, die Kontrolle über diese Wohnsituation wiedererlangen, die sie ja längst verloren hat. Und erst dann wird es eine konkrete Möglichkeit geben, nach und nach der Wohnungslosigkeit oder dann Folge dessen auch der Obdachlosigkeit Herr zu werden. Offensichtlich, also ich teile natürlich deine Einschätzung voll und ganz, aber offensichtlich hat die Stadt Hannover so eine etwas optimistischere Sicht auf die Dinge. Ich würde gerne an dieser Stelle einen kurzen Passus aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung verlesen, was im Rahmen einer Entscheidung oder eines Beschlusses vielmehr von einem der Stadtbezirksräte hier in Hannover gefällt worden ist, wo es da um die Aufforderung an die Stadt ging, vermehrte Anstrengungen zu unternehmen gegen die Obdachlosigkeit. Ich zitiere im Wortlaut eine Stellungnahme der Stadtverwaltung. Die Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ist bereits aktuell eine Aufgabe mit hoher Priorität in der Verwaltung. Gerade in den letzten beiden Jahren hat die Verwaltung eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zu diesem Thema umgesetzt. Die Verwaltung arbeitet mit hoher Priorität daran, die Situation der Obdach- und Wohnungslosen weiter zu verbessern. Äh, die kleine ironische Betonung kommt natürlich nicht von der Stadtverwaltung, sondern von mir, aber ansonsten war das da so der Wortlaut eine Stellungnahme der Stadtverwaltung. Ich lasse das fast unkommentiert im Raum stehen, aber ganz offensichtlich ist die Stadtverwaltung schon der Meinung, so also recht heroische Anstrengungen unternommen zu haben und mehr oder weniger alles, was in diesem Bereich dazu möglich gewesen wäre. Kommen wir mal bitte kurz auf den konkreten Fall, auf die Kause Erika Heine zurück. Es ist beim Verwaltungsgericht eine Klage Anhängig. Diese Klage ist noch nicht entschieden worden. Gleichwohl ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung schon verworfen worden. Insofern hatte die Stadt formal juristisch die Möglichkeit, hier vollendete Tatsachen zu schaffen. Aber im Grunde genommen. Ist die Abräumung des Little Homes gleichbedeutend aus meiner Sicht mit einer Präjudizierung der Klage, die noch nicht in der Hauptsache entschieden worden ist? Wie beurteilst Du diese Frage, Adam?« ja, es ist, äh, die eine Seite es ist eine juristische Bewertung natürlich, wo du eben sehr richtig gesagt hast, dass eine Prädui Präjudizierung auch vorgekommen ist oder vorgenommen wurde, dadurch, dass vollendete Tatsachen geschaffen worden sind, indem dieses Little Home weggeräumt wurde. Und das andere ist halt dann wieder der humanistische Aspekt. Und ich denke, ähm, Juristen, wie äh, die Jurikative generell muss humanistischen Grundsätzen folgen. Wiederum das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und das muss an erster Stelle stehen. Dazu gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Die Stadt hat wahnsinnig viele offene Flächen, also Spielplätze, Teile von Spielplätzen, Parkflächen, ähm, ganz viele Brachflächen, die nicht genutzt werden. Und wie mein Konzept auch dann als Oberbürgermeister aussieht, ist, dass ich über den Winter jetzt kein Kältetoten mehr haben möchte und dazu kann man ganz konkret Dinge anstoßen, die im Bildungsbereich zum Beispiel inzwischen Standard sind, nämlich mobile Raumeinheiten. Das ist immer so ein äh, netter Terminus für Container, aber das sind Container, die inzwischen wirklich wunderbar ausgebaut sind, die haben eine Heizung, die haben sanitäre Anlagen drin, also es ist nichts, äh, was man eigentlich noch einen Container nennen kann. Die Stadt hat Brachflächen und zwar eine ganze Menge, Park, Parkflächen, Parkplätze, Abstellflächen und so weiter. Auf diesen Flächen kann man Containerdörfer hinstellen. Da schlägt natürlich bei der Stadt sofort jeder die Hände zusammen, wenn ich mit diesem Vorschlag komme. Aber Hände zusammenschlagen oder Kältetote, dann nehme ich die Hände zusammenschlagen. Ganz einfach. Äh, kleine Containerdörfer mit mobilen Raumeinheiten, von mir aus mit einem Container für eine Art Hausmeister, der dann auch gucken kann. Und äh, diese Container, diese Raumeinheiten müssen jetzt schnellstens bestellt werden, in großen Mengen, wo immer man sie bekommen kann, damit man zumindest verhindert, dass im nächsten Winter auch nur ein Mensch auf Hannovers Straßen erfriert. Weil jeder einzelne Mensch, den wir retten können, ist sämtliche Anstrengungen, sämtliche Investitionen und Gelder wert, wenn wir damit äh, zumindest vorübergehend erstmal, bis tatsächlich die Neubauten entstanden sind, von denen die Stadt spricht, Leiden lindern können und Menschen zu Hause geben. Und vielleicht noch ein kleiner Nachsatz. Ich weiß, dass bei der Landeshauptstadt Hannover Menschen sitzen, die sehr enthusiastisch sind und die sich wirklich einsetzen. Also was da zurzeit gemacht wird, auch mit den Neubauten, mit äh, mit den Anstrengungen, Menschen von der Straße zu kriegen, ist nicht von schlechten Eltern. Die, die geben sich wirklich sehr viel Mühe. Nur es reicht nicht. Es reicht, wie man sieht, durch den Anstieg der obdachlosen Menschen, reicht es einfach nicht. Das heißt, letztendlich kommt alles auf Finanzierung und äh, wir müssen einfach viel, viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen, um diesen Zustand zu ändern. Und nachdem Hannover ja auch äh, mit der Schwarz schwarzen Null agiert, mit unseren Schulden hier, denke ich, ist eine Lösung mit den Zinsen, wie wir sie jetzt haben, die so niedrig sind, dass du fürs Geldleihen noch Geld hinterhergeschmissen kriegst, praktisch, um das übertrieben zu sagen, müssen wir jetzt Gelder aufnehmen, jetzt auf dem Markt Geld leihen als Stadt und investieren und investieren die Dinge die über Jahre sich gestaut haben durch die Konsolidierungskonzepte investieren und zwar im Bildungsbereich aber vor allem im Bereich Wohnen wir können keinen Menschen mehr auf der Straße erfrieren lassen das ist unwürdig einer deutschen oder jeder anderen Großstadt auf dieser Welt ja, ja, das ist äh, ein absolut unerträglicher Zustand. Da würden dir wahrscheinlich alle recht geben. Das Problem ist, dass da mancher offensichtlich auch in der Politik ein bisschen auf das Prinzip Hoffnung setzen und einfach hoffen, dass es vielleicht nicht so schlimm kommt. Äh, Nochmal ganz kurz auf die juristische Bewertung des immer noch anhängigen Falls ankommen. Mich hat ein bisschen gewundert, weil tatsächlich äh, so ging es natürlich bei der einstweiligen Verfügung um juristische Argumente, dass da so das Verwaltungsgericht äh, die Frage der Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung so überragend wichtig genommen hat. Da hieß es sinngemäß in dem Urteil, ja, das wäre dann ja also das oberste Rechtsgut an dieser Stelle. Aber wie wir wissen, natürlich als UNO-Mitglied, ist Deutschland die UNO-Menschenrechtskarte, wo Wohnen als Menschenrecht so hinterlegt ist. Wir sind auch EU-Mitglied und da steht in der Sozialkarte, dass der Mensch ein Recht auf eine eigene Wohnung hat. Das sind natürlich auch, müsste man meinen, relativ hochstehende Rechtsgüter. Wie ist es denn möglich, dass deutsche Gerichte im Grunde genommen relativ läppische und banale Dinge wie die Straßenverkehrsordnung so überragend wichtig nehmen. Hat das da irgendeinen Sinn? Ich kann mir das nur so erklären, dass die reine Gesetzeslage also tatsächlich so ist, dass die Straßenverkehrsordnung mit so einem Little Home massiv gestört wird. Wie ich vorhin schon sagte, so ein Little Home hat keinen TÜV, hat äh, keine Straßenzulassung und keine Nummer dran. Nur ein kleines Beispiel, was die Absurdität dieses Urteils eigentlich erst klar macht. Wenn ich an die gleiche Stelle einen acht Meter langen Hänger stelle, der eine Nummer dran hat, und oben eine riesen Werbetafel drauf mit zwei Seiten, wo ich meine Betten verkaufen möchte, dann ist das vollkommen juristisch koscher. Das Little Home ist nicht mal ein Viertel zu groß und viel schmaler, nimmt weniger Platz weg. Was wir damit sehen, na, für mich, jetzt abseits der rein juristischen Begründung, die haben wir ja gelesen, ist ja da, das ist ganz einfach, dass wir auch unter anderem in einer Autostadt leben. Hannover ist VW. Das Auto hat hier einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. Und wenn man äh, Wohnraum definiert, wird dieser Wohnraum als menschenwürdig bezeichnet, wenn er eine bestimmte Mindestgröße hat, Badezimmer besitzt, wenn er eine Heizung besitzt. Und also na, das ist, ist auch eine klare Definition. Nur, wenn jemand da drunter bleibt, freiwillig, unter diesem Standard, dafür gibt es keinerlei juristische Definitionen dann. Wenn jemand sich mit drei Quadratmeter bescheidet, weil dieses Little Home hat drei Quadratmeter Grundfläche. Da drin kann man sich einmal ausbreiten, man kann sich hinlegen, man kann auch wieder aufstehen. Es hat eine Chemietoilette und das war's. Und argumentiert wurde unter anderem mit Gefährdung der Sicherheit und des Lebens der Bewohnerin. Das heißt, wenn sie aussteigt, könnte sie ja überfahren werden. Dass die Tür nur auf dem Bürgersteig aufging, war anscheinend in der Begründung vollkommen unerheblich. Und allein daran sieht man, dass die Justiz mit dem gegenwärtigen Zustand, auch mit der Obdachlosigkeit selber völlig überfordert ist. Ja, das äh, scheint mir auch der Fall zu sein. Ja, Adam, eine letzte Frage vielleicht noch. Also, du hast ja vorhin gesagt, du bist Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Hannover. Angenommen, du bekommst da den Zuschlag und wir wählen dich. Äh, meine Stimme hast du ja schon. Ähm, würdest du da in diesem Fall persönlich intervenieren, damit Erika zu ihrem Recht kommt? Ich würde für Erika... Und nicht nur für sie, wenn es Möglichkeiten für andere Obdachlose gibt, die auch so ein Projekt in Anspruch nehmen würden, Flächen der Stadt, und zwar Grünflächen, sichere Grünflächen zur Verfügung stellen, damit die ihre Little Homes dahinstellen stellen können. Und dafür würde ich mein eigenes politisches und persönliches beträchtliches Gewicht in die Waagschale werfen. Ja, das ist ein schönes Wort, auch ein schönes Schlusswort. Adam Wolf, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns zu sprechen. Ja, vielen Dank, Christ Carlsen und äh, bis zum nächsten Mal.